Vielen Dank, Frau Leonhardt. Das Wort hat Herr de Vries. Herr Präsident, Frau Leonhardt, Herr Senator Schiele, Sie können das runterbeten, wie Sie wollen. Wahlversprechen, Einheiten, hin oder her. Man hat das Gefühl, Sie, sind, Sie, Sie leben in einem Paralleluniversum. Und das ist immer der Anfang vom Ende, wenn man nicht bereit ist, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Wir kennen das auch aus der Vergangenheit. Sie sollten sich dessen bewusst sein. Ich höre, dass Sie, Senator Schiele, sagen, Sie haben drei Jahre mit den Verbänden nicht über Inhalte geredet, sondern nur über Geld dann ist das doch ehrlich gesagt ein Armutszeugnis für Ihre Arbeit als fachlicher Senator in Hamburg, dass Sie drei Jahre die Probleme im Kita-Bereich in Hamburg nicht besprechen, meine Damen und Herren. Und wir haben mit denen geredet und Sie haben gesagt, Sie haben, Sie haben gesagt wir haben Gespräche geführt mit dem Lea, der ist auf uns zugegangen, der wollte es verschieben, wir wissen davon ja inzwischen auch, und Sie wären sogar bereit gewesen, aber nun sollte Lea Ihnen garantieren, dass die Opposition Sie nicht dafür kritisiert. Das ist doch abenteuerlich, so etwas von denen zu verlangen. Aber was ich Ihnen anbieten hätte können, Herr Scheele, Sie wären ja bei uns offene Türen eingerannt. Wir haben diese Form der Politik immer kritisiert. Und ich will auch noch mal darauf verweisen, es waren ausschließlich es waren nur CDU und es waren nur FDP, die dieser Beitragsfreistellung nicht zugestimmt haben und ich hätte mich gefreut, wenn Sie zu uns gekommen wären. Sie hätten offene Türen eingerannt und Sie hätten auch Gesprächsbereitschaft bei uns vorgefunden, meine Damen und Herren. Und wie schwierig die Lage ist, das zeigt sich doch, dass selbst die Betriebsratsvorsitzende der Elbkindervereinigung öffentlich die Arbeitssituation kritisiert und sagt, die Erzieherinnen sind am Rande ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrer Arbeitsbelastung anbelangt. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, die habe ich ja auch gefragt, 10% Krankheitsquoten zum Teil in der Elbkindervereinigung, die zum Teil noch besser ausgestattet ist als die anderen Kitas, dann ist doch ein ganz klares Alarmsignal, dass Sie endlich mal ernst nehmen sollten und da können Sie nicht einfach auf das verweisen, was Sie in der Vergangenheit getan haben, meine Damen und Herren. Jeder der, der ein bisschen die Kitas kennt, der weiß es doch. Ich will Ihnen das mal sagen, wir haben selber eine Erzieherin, die ab und an bei uns noch Zeiten überbrückt. Die hat erzählt, jetzt in den, in den letzten Ferien hat die zeitweise 15 Kinder betreut im Krippenreich. So, und dann reden wir hier über frühkindliche Bildung und Betreuung. Dann reden wir über Ihre Bildungsempfehlung. Das sind doch alles nur zahnlose Papiertiger. Wir kriegen keine gute Betreuungsqualität hin, wenn wir nicht für ausreichend gute Betreuungsschlüssel in Hamburg sorgen, meine Damen und Herren. Und, also, was ja wirklich, was mich dann, das zieht einem ja wirklich den Boden fast, wenn Sie dann auf die ostdeutschen Bundesländer verweisen. Ich meine, Sie sind doch auch Sozialwissenschaftler oder Pädagoge. Sie wissen doch nun am besten eigentlich, dass wir in den ostdeutschen Bundesländern andere Sozialmilieus haben und eine andere Sozialstruktur als in Hamburg. Das kann doch nicht ernsthaft Ihre Antwort sein auf die Situation in Hamburg. Wir haben jedes zweite Kind in Hamburg hat einen Migrationshintergrund. Wir haben viele Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, mit Sprachdefiziten. Wir wollen doch gemeinsam, dass die Kinder Chancengerechtigkeit am Beginn der Bildungskarriere haben. Und dafür müssen wir sie frühzeitig fördern und das können wir unter den heutigen Bedingungen nicht. Und dann kann man uns nicht mit ostdeutschen Bundesländern vergleichen. Wer sowas tut, der ist wirklich ahnungslos. Das ist